Und zwar hier, wir hier, ich bin hier, ich bin hier, ich Und das ich Den hätte ich natürlich auch gern, muss ich zugeben. Das ist wenn du einen Webergrill hast und wenn du schon den, die größte gardena berichtungsanlage besitzt und wenn du, was kannst du noch alles haben? Ja, auf jeden Fall braucht man eine schöne Terrasse. Du brauchst auch ein gutes Bild und äh, bei, äh, bei sonniger Helligkeit, sagen wir mal bei 33 Grad oder manchmal haben wir auch 35, weiß ich wie viel, was waren deine Höchstwerte? Im letzten Jahr war es ja nicht so warm. Im letzten war es nicht so warm. Aber da hat es viel geregnet und auch da, ja. der ist nämlich wetterfest. Und der ist. Ähm, Samsung stellt auch Staubsauger her. Genau, Samsung stellt auch Staubsauger <lacht> her. Und das werden wir jetzt auch gleich schwenken, wenn mal das, das weiß ich nicht, ob wir das dürfen. Naja, aber, ja, ja, aber bleib mal bei dem. Er ist halt wetterfest. Das ist tatsächlich wir ein um. Sprich, wenn fernseher den Grillabend mit dem Fußballabend kombinieren will. Und du? Nicht. Der spricht auch mit dem Staubsauger mit also, diesem okay. neuen Konzept. Macht ja. automatisch lauter, wenn der Staubsauger? Richtig. Angeht. Aber wir sehen jetzt hier. Wie gesagt, äh, 75 Zoll. Ja. Könnte ein bisschen größer sein. Genau. Aber also 75. Also es fängt ja bei 55 Zoll an. 65 Zoll. 75 Zoll, das ist das Maximum und hier, wie gesagt, haben wir in der Spitze bis zu 4000 Nits, also bis zu 4000 Nits ja, also, und das bei... Erstmal kurz zu erläutern, draußen haben wir viel mehr Helligkeit, die Sonne scheint und äh, je heller die Sonne scheint, desto weniger erkennt man, das kennt ja jeder vom Handy, äh, wenn man da aufs Handy guckt, in prallen Sonne sieht man fast nichts. Und je heller das Gerät ist, desto mehr kann es sich gegen, gegen Tageslicht durchsetzen. Und deshalb ist bei so einem Gerät die Helligkeit besonders wichtig, was halt ein besonders helles und gleichzeitig also wetterfestes Display. Aber das ist auch bis minus 30 Grad. Na ja gut, da habe ich aber resistent. keine Lust mehr zu gucken draußen. Man sollte Grad. natürlich da <lacht> trotzdem auf der Terrasse ein äh, schattiges Plätzchen suchen, weil dann das Bild umso optimaler ist. Und wir haben auch hier genau. äh, alle möglichen Konnektierungen, also sogar hd das heißt also, da kann man im Prinzip, wenn man einen Transmitter hat, kann man hier direkt mit einem Cut-7-Kabel äh, sich hier praktisch anschließen. Das ist vielleicht auch für die Gastronomie ganz interessant, äh, um da einen 100-Meter-Kabel zu verlegen. Das ist überhaupt kein Problem in diesem Moment. Und äh, wir sehen auch hier die, die Soundbar, die LST70, äh, äh, LST70 meine ich. Steht das irgendwo? Das steht jetzt, glaube ich, hier nirgends. Nein, da vertraue mir mal Deinem. Äh, hier steht es LST. Ich war doch am Anfang richtig. LST, LST 7T. So, und das ist eine Soundbar, die auch im Prinzip wasserresistent ist. Die kann ich im Prinzip auch äh, neben dem Swimmingpool ja, äh, praktisch äh, Irgendwo integrieren, bitte nicht unter dem Wasser, ne? weil wir haben ja hier also vor sich Stromschlag. <lacht> Aber äh, trotzdem, man kann natürlich hier irgendwo eine Ecke äh, integrieren und kann da die Sound. Da sieht man es ja, prima. also Spritzwasser geschützt. Ja, es ist alles Spritzwasser geschützt und eine prima Idee und äh, auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also auch bei uns. So, Schön, ich wir ja. nochmal aus dem Bild. So viel zu dem wetterfesten Samsung The Terrorist.